Eingebettet in das schöne weststeirische Hügelland liegt der Hof von Schilcherland alpaka Rosa Buchmann und Franz Beinsold züchten hier seit vielen Jahren die liebevollen Alpakas. Einmal im Jahr werden die Alpakas geschoren. Aus der hochwertigen Wolle produziert Rosa Buchmann in aufwendiger Handarbeit einzigartige Produkte. Prämierte Hengste und das mobile Deckservice zählen zum besonderen Angebot von Schilcherland-Alpaka. So können die Alpaka-Stuten zu fairen Preisen in ihrer vertrauten Umgebung stressfrei belegt werden. Ein Alpaka-Spaziergang eignet sich bestens, um in aller Ruhe durch die Landschaft des Schilcherlandes zu wandern. Erlebe die Albakas hautnah. Wir, Wir freuen uns, uns auf, auf deinen Besuch. Besuch. Los.